Freunde der Erfrischung, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Kulturzentrum zur Obersprocke im Wohnpark Obersprocke, Viel Spaß, gute Unterhaltung mit Bernd Retzlaff alias Retzi. <lacht> du hast ja einen ganz den Bauch bekommen. Das ist, das ist, das ist ein... Wascht ein Was? Stab! Moment TV im Plattenbau, herzlich willkommen heute zur zweiten Folge hier im Kulturzentrum der Obersprocke an der Friedrich-Schiller-Straße. Ja, die Läden öffnen nun auch langsam wieder und so wird auch nächste Woche, Dienstag, das Industrie- und Stadtmuseum seine Pforten öffnen, auch wenn noch mit telefonischer Reservierung. Da gibt es eine tolle Osterausstellung mit fantastischen Aquarellen und Ostereiern. Lassen Sie sich einfach überraschen. Hier geht es heute weiter mit Zauberei. ZL, das ist der Zauberer Lutz, wird Sie jetzt überraschen mit Magie bei Kerzenschein. Viel Spaß, gute Unterhaltung. Ja, meine Damen und Herren, das war also Zauberer Lutz heute mit Magic im Kerzenschein. Und kommen wir zum Thema Urlaub. Ja, gerade Urlaub hat im letzten Jahr bei vielen weniger eine Rolle gespielt, Corona-bedingt. Wir Kinder alle gern Ur-Urlaub Wir tanzen, spielen, sehen, fahren Im Ur-Urlaub Was macht euch am meisten Spaß? Ur-Urlaub Baden gehen im kühlen Nass urlaub Wir klatschen in die Hände Und wir drehen uns im Kreis Wir hüpfen auf der Stelle, das macht Spaß, wie jeder weiß TV im Plattenbau, das war sie, unsere zweite Folge hier im KZO. Für unsere Senioren auf jeden Fall in der nächsten Runde etwas dabei und natürlich wiederum auch für unsere Kinder. Ein kleiner Part. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünschen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.